mehr Lebensfreude, mit der Vergangenheit abschließen, auch wenn sie noch so schwierig war und zach war, die Vergangenheit loslassen und jetzt Lebensfreude haben, jetzt leben. Kennst du den Film Die Hütte? Ein Wochenend mit Gott? Den Film musst du unbedingt anschauen. Er zeigt eine weitere Dimension in dir. Du wirst merken, ah, das ist möglich, jetzt wieder mehr Lebensfreude zu haben. Du wirst... Äh, einen Weg finden, wie du sagst, okay, die Vergangenheit ist passiert, aber ich kann mit dem jetzt umgehen, ich kann das loslassen. Und dieser Film unterstützt uns da extrem. Das Buch, das herausgekommen ist, ich glaube 2009, das hat sich durch Mundwerbung hat 9 Millionen Mal verkauft. Und der Film ist noch in die Kinos gekommen und äh, den Film kann man anschauen, eine DVD gibt es oder sonst bei Amazon Prime, den musst du unbedingt anschauen, der ist faszinierend. Aber Achtung, der Film ist ziemlich intensiv, also die Geschichte ist ziemlich happig. Erkenne das Ganze zwischen den Zeilen und verstehe die weitere Dimension in dir, weil die ist mächtig, die ist riesig. Ich wünsche dir viel Vergnügen, einen schönen Filmabend und erkenne das Prinzip dahinter. Piatti, Servus.